Mieten sie Ausrüstung für ihr erstes Mal. Was braucht man, um Feindball zu spielen? An manchen Stellen ist die Antwort nichts. Anstatt einen Haufen Ausrüstung zu kaufen, leihe dir welche auf einem Feld, das Ausrüstung vermietet, um zu sehen, wie dir das Spiel gefällt, und erwäge dann, in deine eigenen Sachen zu investieren, wenn du bereit bist. eins wenn Sie in einem Paintballzentrum oder Feld ankommen, erhalten Sie einen Overall, möglicherweise eine Körperpanzerung, eine Gesichtsmaske und einen Trichter. Dies ist der Behälter, der die paintball hält und Sie in die Paintballpistole einführt. Wenn Sie in die Liftyler-Zone gehen, um Ihre Matches zu spielen, erhalten Sie eine Paintballpistole. Der Trichter passt normalerweise in die Oberseite der Waffe, und es gibt einen Sicherheitsschalter und einen Abzug an der Waffe. Dann sind sie bereit zu spielen. Bildtitel Play Pintball Step -2, 2 holen sie sich eine Pintball Pistole. Paintball werden mit Druckluft betrieben, die mit hoher Geschwindigkeit Marmorgroße Farbkugeln verschießen. Eine gute starter Paintball pistole kostet normalerweise zwischen 100 und 150 Dollar, aber Modelle mit höherer Reichweite können über 700 Dollar kosten. Die Titman A5 ist für Einsteiger und Neulinge gleichermaßen zu empfehlen. Wenn Ihnen das Teiling der Titman A5 nicht gefällt, suchen Sie nach einer Kingman-Spüder-Pistole, wie der Spüder-Pilot oder der spüder Sonix. Diese Waffen werden neueren Spielern aufgrund der Tatsache empfohlen, dass sie von hoher Qualität sind und nicht im wirklich teuren Bereich liegen. Verbringen Sie Zeit mit Ihrer Waffe, wenn Sie eine kaufen. Lernen Sie, es zu reinigen und zu warten, um sicherzustellen, dass Sie die genauesten Aufnahmen machen, wenn Sie auf dem Spielfeld sind. Werbung Image t play play Ball hol etwas Farbe. Feindballs sind Kapseln, die einen ungiftigen, biologisch abbaubaren, wasserlöslichen Farbstoff mit einer gelatine Außenhöhle enthalten. Wenn Spieler einzeln gegeneinander spielen, erhält jeder von ihnen einen einzigartigen Farbsatz von Feindballs. Wenn Spieler in Teams spielen, wird jedem Team eine einzigartige Feindballfarbe zugewiesen. Dies geschieht um den siegreichen Spieler oder das siegreiche Team leichter identifizieren zu können. Meistens wird Farbe direkt in der Arena gekauft, in der sie spielen. Wenn sie an anderen Orten spielen möchten, können sie Paintball in großen Mengen in den meisten Sportgeschäften kaufen. Image Titlete Play Paintball stack 4-4 Übe mit deiner Waffe, bevor du zum Spielen gehst. Wenn sie eine eigene Paintball-Waffe haben, ist es wichtig, sich mit der Aktion und der Reichweite der Waffe vertraut zu machen. Finden Sie einen geeigneten Backstock und schießen Sie ein paar Mal mit Ihrer Waffe, um zu sehen, wie sie zieht und wie schnell sie schießt. Üben Sie das Nachladen und sichere Bewegen mit Ihrer Waffe. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Sicherheit abnehmen. Es mag dumm klingen, aber selbst die besten Spieler vergessen es manchmal. Stellen Sie also sicher, dass es in dem Moment ausgeschaltet ist, indem Sie das Schlachtfeld betreten. Wenn Ihre Waffe klemmt, stellen Sie sicher, dass Sie denn schreien so laut du kannst, denn wenn du nicht schreist und versucht, es auf dem Feld zu reparieren, wirst du erschossen. Stellen Sie Ihre Waffe nicht auf den Kopf. Dies ist die Ursache für das Yaming und Sie verlieren alle Ihre bald. Benutze deine Waffe mit zwei Händen. Eine Hand sollte neben, aber nicht am Abzug sein. Die andere Hand sollte am Schaftgriff liegen, vor dem Abzug, aber nicht zu nahe an der Stelle, an der die Pintballs herauskommen. In t pleet play paintball -Ple holen Sie sich eine Schutzmaske. Auf jeder Pintball-Range sind eine geeignete Maske und eine Schutzbrille erforderlich. Ohne Feindballmaske darf nicht gespielt werden. Wenn sie keine haben, können sie in der Feindballarena die eine oder andere Sicherheitsausrüstung ausleihen, während einige Spieler gerne in ihre eigene investieren. weil viele Feindballmasken neigen dazu, zu beschlagen, was sie sich erschwert. Einige Spieler, die viel spielen, kaufen gerne nofoc masken die Ihnen helfen, leichter zu atmen und das Beschlagen Ihrer Maske zu reduzieren. Image Titlet play paintball steckt 66 die sich andere Sicherheitsausrüstung. Wenn Sie von einem Paintball getroffen werden, kann dies einen kleinen Bluterguss auf Ihrer Haut hinterlassen. Es tut nicht sehr weh, aber du wirst es spüren. Die einzige erforderliche Ausrüstung ist normalerweise eine Art Maske und möglicherweise ein Overall, aber es ist immer eine gute Idee, sich zu schützen. 3. Versuchen Sie, dicke Handschuhe zu tragen, wenn Sie spielen. Es tut wirklich weh, wenn Sie in den Knöchel oder die Handfläche getroffen werden. Der Rest wie Westen und Hosen sind Extras. 4. Tragen sie bei jedem Pintballspiel dicke Kleidung, langamliege Hemden und Hosen. Viele Feindballfelder im Freien können matschig oder voller Brombeersträucher sein, daher ist es eine gute Idee, Schutzkleidung zu tragen. Männer möchten vielleicht auch in eine Sportsache investieren, obwohl in einigen Pintballhosen ein dickes Polster im Schritt ist, um zu vermeiden, dass sie eine kaufen müssen. Werbung Teil 2 Teil 2 von 3 Feindball spielen Image -Spiel Play, -Play Feindball statt 7 1 Finden Sie einen geeigneten Platz zum Spielen. Feindballspielfelder variieren stark in Größe und Anordnung. Es kann sowohl drinnen als auch draußen gespielt werden, je nachdem, wo Sie leben. Normalerweise hat ein Spielfeld Bunker. Tische, Fässer, Reifenstapel und andere Arten von Deckung, die über das gesamte Feld verteilt sind. Es ist auch möglich, auf Privatgrundstücken zu spielen oder ein eigenes Feindballfeld einzurichten, wenn Sie etwas Land zum Arbeiten haben, aber es ist normalerweise eine gute Idee, eine Feindballanlage in Ihrer Nähe zu finden. Wenn Sie anfangen, Image-Teaklet-Play-Paintball-Stack Step 8 verstehe die Grundregeln des Pintballs. Wenn Sie in der Arena ankommen, können Sie die Art des Spiels auswählen, das Sie spielen möchten, aber einige Grundregeln werden für alle Arten von Spielen durchgesetzt. Die meisten Pintball-Spiele werden zwischen Mannschaften mit einem bestimmten Zeitlimit gespielt, das sichtbar auf eine Wand projiziert oder mit einer Art Summe oder Countdown markiert werden kann. Bei den meisten Paintballspielen versucht auch ein Team, so viele Spieler des gegnerischen Teams wie möglich zu erschießen. Es gibt eine Vielzahl verschiedener Spiele, die Sie spielen können, von denen einige im nächsten Abschnitt beschrieben werden. Behalten Sie Ihre Maske immer auf. Es wird eine Sicherheitszone geben, in der Sie sprechen und Ihre Maske abnehmen können, und dann die Leihfeuerzone, jenseits derer Sie jederzeit Ihre Schutzbrille tragen müssen. Sobald Sie sich außerhalb der Spielzone befinden, können Sie die Sicherung lösen. Nachdem dies erledigt ist und das Spiel beginnt, können Sie beginnen, vorzurücken und um die Spieler des anderen Teams anzugreifen. Im Stieglitz-Play-Paintball-Statt 93 9 verlasse das Spielfeld, sobald du angeschossen wurdest. Wenn ein Paintball einen Spieler trifft und platzt, ist er draußen und muss das Spielfeld verlassen. Spieler sollten ihre Hand heben, um nicht mehrmals geschossen zu werden, nachdem sie einmal getroffen wurden. Wenn ein Paintball abreibt, ohne Farbe auf dem Spieler zu hinterlassen, können Sie weitermachen. Es ist teilweise Sache des Spielers, Treffer selbst zu melden. Es macht viel mehr Spaß, wenn sich alle an die Regeln halten. Wenn du angeschossen wirst, bist du raus. Image Street Play Paintball steckt 10 4 richtig zielen. Paintballs sind schwer und viel langsamer als normale Kugeln so dass Sie über eine relativ kurze Distanz erheblich an Höhe verlieren können. Wenn Sie fotografieren, müssen Sie dies berücksichtigen. Zielen Sie etwas höher als das, worauf Sie schießen, und vor sich bewegenden Zielen. 5. Ein guter Auf zum Zielen ist etwa auf Halshöhe, da Sie eine faire Tötung sicherstellen können und der Fall des Pintballs nicht zu weit sein sollte. Wenn sich ein Spieler bewegt, Achten Sie darauf, vor ihm dorthin zu zielen, wo er sein wird, damit er in den Paintball läuft. Stellen Sie sich außerdem vor, dass Ihr Hals viel bringt.